Als Firmengründer und innovative Arbeitgeber wählen nicht SP. Nicht nur, weil sie in der Vergangenheit so viel gemacht hat für Altersvorsorge, soziale Sicherheit oder Frauenrecht, sondern weil sie mehr Macht als alle anderen für eine gute Zukunft, für soziales Unternehmertum, für Digitalisierung, wo der Mensch im Zentrum steht, für echten Fortschritt für alle macht uns auch.